Es ist soweit. Es gibt abermals Neuigkeiten in Sachen Fitner Kampfsport Österreich. Wer hätte gedacht, dass der österreichische Kampfsport zu interessant ist? Deswegen gibt es hier dieses Format Halidot. Fitner MMA, wie auch immer ihr es nennen wollt. Bevor es aber losgeht, hier ein paar Neuigkeiten bezüglich ein paar Rabattmöglichkeiten. Bei Fightero zum Beispiel mit dem Code KALID könnt ihr um minus 10% einkaufen und eure Bestellung dort abliefern. Ich befinde mich mittlerweile in Kampfvorbereitung und niemand geringerer unterstützt mich dabei als griceps.vt Vergesst nicht diesen Nahrungsergänzungs-Shop, schaut dort vorbei, lasst lieber dort, kauft ein was nur geht, denn es ist das beste Equipment, was es in Österreich überhaupt zu ergattern gibt. Es ist auch das günstigste. Ich habe persönliche Preisvergleiche angestellt und es ist unglaublich. Kommen wir zu einigen neuen Ereignissen. Sie haben sich vor einigen Tagen schon ergeben, aber ich berichte heute darüber, weil bestimmt nicht jeder darüber informiert ist und ich halte euch auch darüber auf dem Laufenden. Ihr könnt euch erinnern an Matusic gegen Simsek, wo ich gesagt habe, der Sieg ist hundertprozentig mal für Simsek. Aber es gibt jetzt einen neuen Mietstreiter. ihr werdet es nicht glauben, ein heißes Kaliber. Ich persönlich kenne ihn nicht, aber ich habe ein Video entdeckt, wo er eine sehr freundliche und sehr anständige Ansage an Daniel Matusic macht. Die schauen wir uns jetzt mal an. <lacht> Also, starke Schläge. Er sieht sehr stabil aus. Ich denke, er sieht viel schwerer aus als Daniel. Und, ja, schauen wir mal, was er zu sagen hat. Daniel Matuschek, ich habe am Wochenende deinen Jump angeschaut. Ich will dich rein sportliche Interesse herausfordern. Das finde ich gut. Ich will dich aus rein sportlichem Interesse herausfordern. Das ist mal eine anständige Ansage. Das heißt, er ist nicht interessiert an irgendeiner Fitner oder sonst irgendwas. Ja, natürlich langweilig für die Zuschauer, aber aus sportlicher Sicht sehr, sehr fair. Ich hoffe, dass du meinen Kampf annimmst und lass uns einen Kampf machen. Ich kämpfe nur mit dem Guten und mit dem Beste. Ich will immer mal fighter aber mit dir würde ich sehr gerne Käfig Us sehr freundlicher kerl muss ich sagen sehr sportlich schaut auch sehr stabil aus ich bin gespannt ob daniel diesen kampf annehmen wird ich werde ihn natürlich umgehend kontaktieren und ich werde euch alle direkt auf den laufenden halten ob es neuigkeiten gibt dazu oder nicht des weiteren und jetzt kommen wir zu dem highlight Nein, eigentlich ist es noch nicht das Highlight. aber es ist sehr interessant, denn es geht um Recep, den was ich auch letztens ein Video gedreht habe, und es gibt anscheinend eine neue Herausforderung für den Recep. Was ja. gesagt gegen Recep gerade? Ich ihn schon kaputt machen. Ich ihn schon kaputt machen. Wallahi, Wallah, Recep, Bruder, ich sag's dir jetzt ganz ehrlich, ich habe jetzt dieses Video gesehen, der junge Mann schaut sehr sympathisch aus, aber wenn ein Freund interviewt wird und der sagt dann, ja, ich nehme mal, würde ich schon, würde ich schon ihn umhauen. Jalla, Bruder, ich pack die Handschuhe ein, gehe ins Training, bereite mich vor und der Kampf steht, jalla. Yalla, Bruder, ich würde diesen Kampf hundertprozentig annehmen und würde meinen Freund zeigen, was ich für ein Freund bin. Er ist ein Freund von mir. Er ist vom Bruder, kein bekannter Freund. Bruder, Freundschaft ist Freundschaft. wir oh, ja, ja, erwähnt jetzt. Ja, aber er ist ein Bruder, ein bekannter Freund. Aber gesagt ist gesagt. Ey, Recep. Recep, Bruder. Du musst hier handeln. Bruder, Freundschaft ist Freundschaft und Sportebene, Sportebene. Ja. Manuel Saif sagte es, Freundschaft ist Freundschaft, Sportebene ist Sportebene. Aber hier wurde ganz klar eine klare Kampfansage an Recep gemacht von seinem Freund, indem er gesagt hat, ja, ich, in MMA würde ich ihn schon besiegen. Wir können schon gegen ihn eintreten, oder? Denn, du bist Zeuge, oder? Er hat ihn gesagt, er macht den Platz. Ich glaube, er wollte jetzt sagen, es so wurde ihm hier das Wort abgeschnitten, er wollte bestimmt sagen, wenn es niemand anderen gibt, der gegen Recep kämpfen möchte, werde ich gegen ihn kämpfen. Yalla, yalla, macht's dieses Duell und Allah, Bruder, das muss passieren. <lacht> ah. Er hat ihm gesagt, er macht den Platz. Pass, Bruder, machen wir schon. Ja, man soll wird das schon regeln der kampf wird kommen ich habe ein sehr gutes gefühl weil ich bin auch felsenfest überzeugt davon dass der Traxan nach seiner letzten vorstellung jetzt mal einfach mal eine richtige winterliche pause braucht wenn sie versteht was ich meine und er ist sicher nicht daran interessiert ist jetzt wieder in zwei drei vier monaten zu kämpfen der Braucht jetzt einiges an Erholung. Jetzt kommen wir aber zu dem Highlight, was mich persönlich etwas stutzig macht. Denn es geht um Austrian Bull. Wer Austrian Bull kennt mittlerweile weiß, er kommt aus dem Boxen, sehr sportlich. Ein sehr authentischer Kerl, sehr witzig, komplett verrückt. Wenn sie ihn noch nicht kennt, ja, dann blende ich ihn euch jetzt einfach mal ein. He has inside jokes with complete strangers. Cuba imports cigars from him. Mosquitoes refuse to bite him, purely out of respect. He is the most interesting man in the world. He wouldn't be afraid to show his feminine side if he had one. His mother has a tattoo that reads son. At museums he's allowed to touch the art. He is the most interesting man in the world. So so so und jetzt ist es soweit, denn jetzt kommen wir zum Hauptthema dieses Videos. Es geht nicht nur um Austrian Bull, sondern auch um den Bulldozer. Mir persönlich ist der Bulldozer überhaupt nicht bekannt. Habe ich weder gehört noch gesehen, sonst irgendwas. Aber er schaut auf diesem Bild sehr, sehr, sehr stabil aus. Und ich frage euch jetzt über die Meinung für diesen Kampf. Würdet ihr diesen Kampf sehen wollen? Ich persönlich muss sagen, ja, dieser Kampf wäre interessant schon alleine deswegen, weil ich wissen möchte, wer ist der größere Quatscher und wer der bessere Kämpfer. Deswegen, nichtsdestotrotz, lasst Liebe da, Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Assalamualaikum.